Hallo und herzlich willkommen zu PoetryCon, ein Gedicht pro Woche. Dieses ist Folge 6 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Hot Rotation. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Zeitkritisches Politisches. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich finde, wir starten gleich mal durch.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 Hot Rotation Da ist es wieder, dieses eine Lied. Ich hatte es schon seit Minuten nicht mehr gehört. Ich finde zu so vielen anderen keinen Unterschied. Außer, dass es mich erheblich stört. Das Radio läuft den ganzen Tag. Acht Stunden untermalt es meinen Job. Manchmal läuft sogar Musik, die ich wirklich mag. Doch meistens ist die Rotation nicht so hot. Egal, welchen Sender ich auch wähle, sie alle wiederholen ihre Lieblingslieder. Während ich mich durch die Frequenzen quäle, höre ich sie immer wieder. So muss ich zu Spartensendern wechseln, vielleicht finde ich dort mein Heil. Doch weil auch die mit Wiederholung meine Nerven häckseln, ist diese Erfahrung für mich nicht so geil. So lebe ich mit der Dauerschleife. Selbst die Nachrichten gleichen sich den ganzen Tag. Wenn ich auch nicht immer alle Songs mitpfeife, weiß ich, dass ich Stille gar nicht mag. Auf meiner letzten Dienststelle lief eigentlich den ganzen Tag im Hintergrund leise das Radio. Alle paar Tage hatte ich das Gefühl, das gesamte Musikprogramm auswendig zu kennen und den Sender wechseln zu müssen. Da ging es dann nach einiger Zeit genauso weiter. Egal, ob man einen Spatensender oder einen der allgemeinen Sender wählt, irgendwelche Lieder werden überall mindestens einmal pro Stunde gespielt. Mich nervt das manchmal mehr als die halbstündliche Werbung auf den Privaten. Aber sicherlich ist das Jammern auf ganz hohem Niveau. Jo, ich würde sagen, kurz und schmerzlos. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sie ist diesmal vielleicht etwas banaler ausgefallen, als von mir gewohnt. Aber auch das muss mal sein. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.